Modus, Putzoner, im Lotus Modus, im Lotus im Lotus im im oder Im Luxusmodus Bada ein Brett 6 zu der 4 check Para ist am Start Und ich scheiß auf den Rest Ich will erfolgreich sein Mit der Gang Die gebatzen, bündeln Und teilen mit der Fam Razingers rauchen Und Scheine kassieren SHMW öffnet die Tür Wir zeigen was geht Und verbreiten Panik Die 648 Invasion wird gestartet Dreh deine Box auf Und streit es ganz laut Suites ist groß, Bei den krassen Sound Ich bin geflasht Ganze Couch voller Packs Doch in ein paar Tagen Sind es 10.000 Cash Alles gesehen was ich sage Ist wahr Wenn du ein Feature willst Komm mit 500 Bar Ich bin nur für meine Brüder da, weil unter den anderen viele Lügner war. Puxona im Locus Modus, Puxona im Locus Modus, Puxona im Locus Modus, Puxona im Locus Modus, Puxona im Locus Modus, Puxona im Locus Modus, Puxona im Locus Modus, Puxona im Locus im Modus. Wenn es sein muss, geh ich über Leichen mit einem Schuss, setz ich ein Zeichen. Leg dich nicht an mit uns, wir fahren zu dir, machen Stress mit Grund. Brado, man, ich hab's prophezeit. Irgendwann komme ich jetzt, ist es ist soweit. Schüttle mein Block mit Biscuit auf Weiß, rauche 5 Gramm und ich bin zu high. Diggi, mein Leben ist läuft. Standard, der Typ, der sich freitags besäuft. Pump diesen Beat, nicht auf Adrenalin, nur mit Amphetamin können wir wahres verdienen. Bleib immer loyal zu meiner Gang, irgendwann, Mama. Falsch auch meine Band. Gruß geht raus an mein Bruder in der Haupt noch rein. Ja, Diggi, dann hast du's geschafft. Im im Lauf des im im im im im im